Och dick, ich bin aber auch echt. Wer ist denn Leon? Moin, moin. <lacht> <Was>? <lacht> er hat gerade. Hallo! X, Junge, X. Ich glaube er war schon von mir genug verstört. Jetzt sagt er <lacht> gar nichts mehr. Schau mal also ein. Ich würde es ihm nicht übel nehmen, wenn er geliefert hätte. Nee, ich auch gelieft. Sehr gut. Nein, ja, er hat geliefert, ja. Sehr gut, genau das ist <lacht> super haben. Arbeit geleistet. Ja, bitte, Danke dir Bitte. Streifen. Ja, Alter, der, typ, der Typ vor mir, mir hat ein Der Typ wildes Auto. Du meinst ja, der mehr. der rote. Der ja. Ja, ich muss dann? Ja. Gleich nicht mehr. Machen. Gleich liegt da neben der Straße. Ich muss hier immer eben kurz durch. <lacht> Ey. Was soll denn das hier? Was machst denn du da? Hallo, ich will hier runter. <lacht> ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Danke. Darf ich auch runter? Nein. Fahr halt mal weiter, war, war, bitte. Ja, Dann fahr mal rückwärts. Fahr mal rückwärts. Nö. Dann kommt halt ich keiner von uns weg. Okay. Dann warten wir halt bis hier Tschüss. Und hier. Jetzt hast du mich noch mal ein bisschen weiter da drauf gestoßen, du Dickmensch. Richtig <lacht> so. Jetzt, ich hab's. Oh, du kommst runter, siehst du? Hast du Damage bekommen? 4% Ladungsschaden. Äh, ich hab 3% LKW ja. und 2% Auflieger. Nur. wieder kein Ladungsschaden, obwohl du der warst, der das gesa die gesamte Scheiße gemacht hat? Du hast einfach reingehalten. Okay, man muss auch sagen, <lacht> ich war auch beteiligt <lacht> an der Wie beteiligt du bist du? Aber da hast du mich komplett auf die Mauer gestoßen. Du bist der Verursacher. Ja, ich habe alle eine Scheiße gebaut und dann hast du mich auf die Mauer gestoßen. Ich hab aber auch, ja okay, ich hab wahrscheinlich. Du hast versucht zwischen mir und dem anderen LKW zwischendurch. Aber zu Aber danach hast du mich auf eine Mauer gestoßen und warst dabei so dick, dass du selber am Ende auch auf der Mauer lagst. Ich musste auf den Auf, Mauer, auf der Mauer liegt ein kleiner Rocky. Ich musste den anderen LKW rächen, den du da abgeräumt hast. Also der, also der Spruch muss definitiv okay, Menschen, Auf der Mauer, auf der Lauer liegt ein kleiner Rocky. Passt einfach viel zu gut. Sauer. Ein Student aus... Lacht lang. Lacht lang. Lacht lang. ...Dummes... ...Dummes... Oh, <lacht> ...Dummes Auto lenkt einfach da links ab... Richtig ja, Mann, ich, ich, hab, wichtig. ich hab Ladungsschaden bekommen, was machst du denn? Ich muss so. Gibt es eigentlich ein Verb von schlecht? Ja, Delatiums... Ich DELATIUM jetzt. <lacht> Alle <lacht> DELATIUM-DELATIUM de, nehmer jemand und stirbt danach. Genauso. Richtig so. Das ist wahrscheinlich die da. Also Rocky, ich wäre an deiner Stelle bei zumindest bei dieser Ausfahrt richtig rumgefahren, aber wenn du es schaffst, ist umso besser. So hat doch Bruno geklappt. Ich dachte, es wäre ein bisschen zu eng, weil die Leitplanke zu weit raussteht. Keine so, ich Ahnung. Ich nehme jetzt hier schon den Auftrag an. Dafür. So, Leute, -Live Live. die Straßendokale ist jetzt nicht groß. Also wer Live spielt, ist mir direkt sympathisch. Es ist... Oh. <lacht> Alles okay, <lacht> um... Shioli. Ich hab tatsächlich nur 23% Schaden. Du hast echt nur 61% Schaden. Oh, 32%. Ja, ich habe dich nicht mal berührt, <lacht> schon ja. vorher abgehoben. Ja, ich habe nur gesehen, wie irgendein Auto auf mich draufgeflogen ist. Ich bin schon. Warum steht da ein LKW neben dem Auto? Ähm. Bei <lacht> ja. mir steht da ein grauer LKW neben dem Auto, oder? Ja. Warum? Boy? Ja. Kann auf die Warten, woher der kommt? Ich <lacht> War so klar. Ich hab doch gesagt, falls notwendig, blockiere ich. ich, ich jetzt immer noch habe. Was machst du? Ja, ich bin wieder richtig rum. Ich nicht. <lacht> ich hab eine kurze Rolle gemacht und habe jetzt 80% Schaden. Hey, ich habe, ich habe nur 7%, aber ich komme halt nicht mehr hoch. Ich den du, bist drin drin. Drin. du hast halt auf, komplett auf mich eingelenkt und mich dann gesprint. Hallo, <lacht> da war Maut, da war eine Maut, du Wurst. Ja, du Wurst. Steigen, du ziehst jetzt nicht hier rüber, Rocky. Du ziehst da rüber, Rocky. du Dick, -Mensch. Was denn, ich muss überholen, du siehst doch selber, dass das zwei ja, Autos dabei. sind. Nee, Danke Rocky, ja. ich liebe dich. Du, bist nicht, nee, du siehst doch selber, dass da zwei Spuren belegt sind. Weil ich dann mich wieder zurück hätte setzen müssen und dann ewig weit von euch entfernt wäre. So, da wärst du doch bei mir. <lacht> nee, das wär doch. <lacht> dieser Tam, wer ist dieser Tam? Hallo Tam oder Hello, ja, hello Tam. Wenn du Englisch sprichst, dann wird er wohl TAM ausgesprochen und nicht TAM. Aber ich möchte eben direkt signalisieren, dass ich Deutsch bin. Ich habe hab einfach irgendwelche Leute mir rausgesucht, immer die, die ganz vorne waren. Die hast du gleich auf Radiklava nicht gebracht, jetzt. Kann er das tun? Ja, er hat es gemacht. Oh. Ein yes, brillantiger Weg da. Einer Seite von Zonta <lacht> und Hackenden hat oh. brillant den Weg des Belgischen Grand Prix. Pfeiße, da ist eine Mautstelle. Oh Junge! Du, du wolltest mich abräumen. Ja, ich wollte dich abräumen, das ist korrekt. Wo oh, ein Hater! 300 Euro Maut! Mensch, war war da. das ist weird, ähm... Okay, das ist wohl nur ein Desync, das dass du rüberlängst. Ja, ja, ja. Und Gott, so... Ja, du bist aber... Oh, oh Regen. ich sehe nichts mehr. sich Okay. Bei mir, bist du, grade, bei mir ja. bist du gerade, bei mir bist du gerade zwischen den beiden Autobahnspuren gewesen, in der Mitte. Zwischen den Mauern. Ich sehe jetzt nicht das Problem davon. Wahrscheinlich war er da. Ja, war ich auch. Was, da stehst du einfach im in Internet ein und geht jemand retten. Das ist... Das ist nicht cool, der Comment. Oh, ich bin jetzt gleich bei der Mauer. Dick. ja dick. ewig nicht bei der Maut. <lacht> <lacht> Juge, du dick Mensch. Dick Mensch. Jetzt fährt ja auch noch in mich rein. ich dich so. erst da auf und halt in bayern Scheiße, ich erst eine Mautstelle. Oh, ich. Was ein Schlau. Ach, nur 20 Euro Maut, das ist ja geil. Ja, ich habe 198 bezahlt. Oh, ich muss auch noch tanken. Ach, warte, ich komme bis zum Ende. Rocky, wie? wie sieht's aus mit Tam? Ich weiß nicht, ob er versucht hat, mich abzuräumen nicht, aber... Ah, klar, Na, es sah irgendwie so semi-aggressiv aus. Oh, er geht tanken, was für ein Dickmensch. Oh, wie viel Liter tankst du? Voll. Voll. Okay, und wie viele Liter sind das? 800 insgesamt. Okay. So wenig nur. Ja, das liegt an ich dem hab Aufbau. 900. Das liegt am Aufbau meines LKWs. Ja. Weil ich habe ich habe hab bestimmte Fahrweise. Ich habe halt das ich habe halt das geil, ja gut. Ich habe halt noch gar keine Sparweise gelaved, Fahrweise gelevelt Fahrweise. <lacht> Um, Andere bezeichnen es als Bankberater, du bezeichnest es als Sparweise. Fahrweise? Ja, Sparweise. Du hast gerade eben Sparweise gesagt. Wo muss ich lang? Die lag in den <lacht> Aufgangsschrank. <lacht> <oder? lacht> der <So> der <lacht> also, War cool. Hast, hast du Damage bekommen? Nö. Also nur, weil ich gegen das Schild gefahren bin, aber vom, vom generellen Flug gar nichts. Was ist denn das für ein abgelegenes Stück Scheiße? Das ist allerdings schon immer so in Ruhe. Warum das ist so, so? sauer. Hafeln, ja, die komplett Immer diese ganzen gehen. Impfstoffe. Ja, ganz genau. würde mich schon wehtun. Wenn ich jetzt hier... Dann hat's die getan. Dickmensch. Wo war denn hier Polizei? Zwischen uns. Nein. Schau mal. Schau mal hinter dir. Direkt vor mir. Jetzt biegt sie ab. Ich sehe es. Fingerhater, der Typ. Bei dir ist aber auch wirklich jeder ein Hater. Egal ob er hatet oder nicht. Du bist ein Hater. <lacht> du bist ein Hater, der typ. Also er hat in seine Story geschrieben, da gerade irgendwelche Leute behaupten, dass, dass ich schwul bin. Ich mache jetzt mal eine Ansage. Ich bin nicht schwul. Welcher Typ? Mit vier Ausrufezeichen und einem wütenden Smiley. Wer ist das denn? Ah, Ohne. klingt sehr schwul. Ich würde mal Schme behaupten, der ist schwul. Ja. Wo soll ich dir mal eine Nachricht schreiben? <lacht> bist du schwul? <lacht> ich habe gehört, du bist schwul. <lacht> wo, wo hat er noch geschrieben? Ich? Oder soll, soll ich nicht? Soll, soll nee, ich mach keine Audio. Soll ich ein Audio machen? Also, ich habe jetzt geschrieben. Ich habe gehört, dass du lesbisch bist. Stimmt das? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wütender Smiley. Ich gehe nach ja. Valencia. Ich auch. Mach das, was drauf immer. Okay, ich gehe nach Barcelona. Okay. Keine Experimente hier. Experimente. Ich bin tot. Das klingt <lacht> aber noch eine, ein Experiment. Experimente. <lacht> er hat geschrieben: Nein, ich bin ein Mann. Schreib, schreib ihm doch. Ähm. Uh, hast du Bock auf ein Date? Bin auch schwul. <lacht> ja ja, Nein, ich schreib. Ich bin auch schwul. Du musst dich dafür nicht schämen. Wollen wir mal daten? Also ich habe jetzt ja. geschrieben: Ich bin auch schwul. Du musst dich nicht dafür schämen. Wollen wir uns mal daten? Und jetzt schreibt er: Ich bin nicht schwul. Was schreiben wir jetzt? Du musst dich nicht schämen. Das, das, das hab das ich schon. Ja, <lacht> Nein! Na, <lacht> einfach normal. Aber wenn er nicht lesbisch und nicht schwul ist, was ist er denn dann? Ich glaub Homo. Ah, ist ja. <lacht> ja. Ja, ja. Soll ich das auch nochmal fragen? Äh, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Warum willst du mich gestellt, Bist du homophob? Wenn du, bist, wenn du nicht lässerisch bist, bist du dann homophob. Ich stehe auf Frauen. Ich glaube, jetzt passt es sehr gut, wenn ich ihm schreibe, bist du homophob. Er weiß nicht, was homophob ist. Er hat geschrieben: ich liebe Frauen. Ich liebe Frauen. Was kann man jetzt auf irgendeine Sache mit Frauen anspielen? Okay. Aber du auf <lacht> Nathalie. <lacht> Und soll ich dahinter noch schreiben, nicht nur freundschaftlich? <lacht> Ein <das lacht> nur freundschaftlich? Stefan, du stehst so komisch er, er sagt nein, er sagt nein. Würde ich jetzt auch behaupten. Okay, jetzt, ich glaube, jetzt schreibe ich nicht nur freundschaftlich und dann diesen Smirk-Emoji. <lacht> <lacht> Weil, dass er auch auf den Chat so eingeht. Ja. Ich hoffe nur, dass er dann das nicht irgendwie dann irgendwann allzu ernst nimmt und dann denkt, dass ich das wirklich meine und irgendwas in seiner Story dafür postet. Und dann gegen mich hatet. Lol, da unten seid ihr. Ja, da ich, liegt Valencia. Das hätte ich... Ich hab doch gesagt, nimm, nimm die Fähre und fahr zurück. Das fahr doch die scheiß Fähre. Das ja Alter, bist du dick. Ja, jetzt macht's auch keinen Sinn mehr umzudrehen. Da bin doch. ich doch noch... Äh, nein, da bin ich noch länger unterwegs. Nein, bist du nicht. Nee. Bleib jetzt. Wenn man anti-homophobist ist, ist man dann pro... ist man dann pro äh, ist man gegen Homophobie. Ja, also dann ist man doch wieder pro... Homosexualität. Ja. Ja. Das heißt, ich bin anti-homophob. anti, -homophob. anti, -homophob. anti -homophob. Cool. Ich war einfach homophil. Im <lacht> Übrigen sehr traurig, dass wir noch nicht unsere Mathe-TU zurückbekommen haben. Ich war bis heute auf meinen Chemitas aus der 8. Klasse. <lacht> ja, der Chemitas aus der 8. Klasse, ich erinnere mich. <lacht> Ich warte immer noch okay. auf meine Mathe-Klassenarbeit aus der siebten Klasse. Der Lehrer ist mittlerweile in Rente. Aber ich glaube, die bekomme ich noch. Ich dachte schon. Hier hätte es Schade gewesen, ich wäre so tot gewesen. Mann, hast du mir Angst gemacht, dass du so gebremst hast? Wo muss ich, ich war denn jetzt Sportlich hier langfahren? Ich bin neben dir. Ich bin schon neben dir! Ich glaube, ich muss einfach geradeaus fahren. Ja. Mach ich einfach Du warst wieder. erst im letzten Moment neben mir. Wie, willst du mich verarschen? Also, was hab ich denn gemacht? Ja, ich muss mich zurücksetzen. Dann gebe ich jetzt langsam wieder Gas. Solch ein Loser, ihr seid noch nicht mal in Porto. Doch, ich bin gerade in, in Porto. In der Sekunde hat er gesagt, willkommen in Porto. Ja, gerade ist gerade, gerade ist es... Boah, ich bin voll kein LKW gefahren, weil es geleckt hat. Naja, man, man kriegt ja gar nicht so viele Prozente, wenn man immer diese kleinen Orte, diese kleinen Gebäude besucht. Ähm. Ich hänge auf der Brücke und ich weiß nicht, ob ich runterfalle oder nicht. Sag mir nicht, dass du schon wieder scheiße ja dass ich eben die Karte von jemand anderem ansehen kann oder der Dieb, dass jemand zwei, dass er zwei Karten vertauschen kann Wie hat mir das 67% Damage gemacht? Was denn? Ich Habe hab ich irgendwas gemacht? Okay Rocky, nee. du teilst es mal bitte der dein Bildschirm, damit wir genau sehen, was du für eine Scheiße machst Nee, dann würde ich die... auch... Ordnung, du kannst schon Autosave von einer Minute Nee, mach mal bitte das komm. ein ich will, jetzt, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier so rumsitzen. Nein, ich, ich komme ja immer näher ran. Nee, kann, das war ein ganz ich leicht. Das war ein, das war ein richtig leichter Impact und der hat mir richtig viel Damage gemacht und ich konnte auch ganz normal weiterfahren, als wäre nie was passiert. Hm. das lag, das, lag, das, lag, das lag. Oh, oh. was machst du? Ah. Sorry, es hat geleckt, Junge, es hat wirklich geleckt. Och, Mensch, jetzt hänge ich hier fest. Ich komme nicht mehr runter. Ich habe halt nicht mal Damage bekommen auf die Fracht. Ah ne, doch, jetzt bin ich runtergekommen. Was macht ihr jetzt schon wieder für Scheiße? Ich wollte ihn vorbeifahren, dann leckt es und er macht einfach Reifenaufwärmen. Ist tot. <lacht> das war kein Reich, ich bin während das Lex in die Wand ja, war ja. Und, und war auf die Strecke zurückgeführt. Aber, da, aber genau, genau, in, genau, in, genau in den zwei Sekunden, wo ich an dir vorbeiziehen will. Ich, ich ne, eine wilde Musik, bin ich ehrlich. <lacht> die Musik ist aber auch echt geil. Mit, dann können wir zusammen summen. Ich kann diese Musik nicht genießen. Sorry. Was machst du zur Hölle? Ja, den Fernbus und den LKW töten. Ja, und mich auch, oder was? Ja, das auch. Ich bin eine relation nee, Ich bin ein Macher. Nee. Nee. Kann ich sicher nicht. Ah, oh, schon wieder. Ne ein... <lacht> <Nimm> Maut! <auf! lacht> <lacht> sorry, <lacht> sorry, bin... sorry! Du tick Oh, da ist auch dieser... Ja, schade. Ich weiß jetzt Maus was... ...drei Euro bezahlt. Ich weiß jetzt, was ihr meint mit diesem gelben Ding. Ja. How are hier aus. Kreisverkehr. Ich meinst Kreise. Ich glaub ich mach... Ich, ich mache ein Foto. Wow, das, das ist halt echt schön. Wow! Komm, lass ein Fotoshooting vor den äh, vor diesen Bäumen machen. Oh. Komm mal neben mich. Äh. Ja. Ähm. Wir irgendwie auf der falschen Spur. <lacht> <lacht> oh hier okay, kann man ich gar nicht... gar sagen, Delation. Alter, man kann die auf die Spur wieder wechseln. Easy. Out. Okay, ich habe. Das, das, das war ich nicht. Ich höre